So, hi, und willkommen. Mein Name ist Andi Rolpe. Und mein Name ist Mario Master. Und wir sind euch zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Crafted World. Trademark. Trademark. <lacht> so, mein Yoshi ist vor ein pen Match. <lacht> ja, wir sollten irgendwas machen. Äh, würdest du A drücken? Äh? Ja, Kaufmann-Zeugs. Zeugs kaufen. Juhu! Um Auch Zeit haben. Wir haben diese eine Level, diese Roboter Level ein paar Mal gemacht, um 9000 Punkte zu kriegen. Und wir haben gerade 9000 Punkte bekommen. Und jetzt hüpf rein. Ja. ja. Ist das schön. Ja. Jetzt lass uns mal sehen. Lila Fisch. Wasserrad. Warte, ob dieses ein Kostüm hat, mich irgendwie noch anspricht. Clownfisch. ist Nemo. Ja, wir, wir haben ihn gefunden. Irgendwann hätte ich den Film machen müssen. Ja. Ich meine, da ist er doch. Ja. Er ist so vor Nase. Ja, erst obelix in Wally und jetzt Nemo. Genau. Ein Leuchtturm. Wer weiß, vielleicht finden wir auch noch Dori. Piratenchef. Ja. Kaltwasserbottich. Hm. Ist das lila? -Ehatwasser. Keine Ahnung. Ein Flaschendeckel, oh, Mal sehen, wie die irgendwann aussehen. Mm -hmm. Ein hellblauer Fisch, ein bisschen Backtracking machen wir mal ausrüsten. Ja, blaue Kaffeesahne. Oh, ja. Kaffee Kaffeesahne ist gar nicht so scheiße. Auch oh. man halt und ein Kugelfisch. Alles klar, vollständig. Du bist jetzt am marke ne? Ja. Ich müsste zu Hause mal nachgucken, welche Amibus kompatibel sind. Ja, ich lasse dich dann äh, den nächsten davon berichten. Ich nehme mal an, Yoshi. Ja, Pap Karton, Kuppe. Ja, haben wir das nächste Level Zugreise mit Pfiff, Evolution mit Pfiff. und dazu noch mit Miracle. -Vip. Jetzt müssen wir immer nur noch 100 Dinger sammeln. Ja, ich habe so Gefühl, irgendwann verlangen die sehr viele sehr schwierige Sachen von uns die wir ich, nicht können. Ich glaube auch. Spielt wie normale Leute. Ah, hm. oh, Alter. Sind Ninja -Guys. Hast du gesehen, wie auf wie die auf uns zugekommen sind? Da ist die der Abgrund. Der Abgrund. Ja, das ist die ganze Level hier drauf. Habe mich schon auf Feuer bereit. Also ihr habt sie aus der Luft getötet. Ja. Schei-guy reibt sure auf. Die-guy. Keine Ahnung. Es gibt eine schei die die so Übertrieben stark ist. Ups. Nein die Eier. Halte die Eier. Du hast die Eier gerettet. Hier gibt's in diesem Level gibt es sechs Blumen, alles klar. Oh, klar, blocks hm. Geil. Oh, oh, wir da. Sind wir schon da? Gott, ja, ist abgehauen. Nein, wir können nein. Das auch. Okay. aber haben wir nichts. da. Ja, das Vier rote Münzen. Ah, na okay, schon wieder Zug. Das ist ein Zug. Oh, wir müssen Zeugs sammeln für den. Ah, da. Oh, Kavec ist irgendwo, oder? Kavec war, war hier. Ja, oder war hier genau. Ja, der hat den anderen auch kaputt gemacht. Ja, bei dem anderen hat er den ganz Zug kaputt gemacht. Und hier hatte die Brücke kaputt gemacht. Wie kann das wagen, der Immer diese Terroristen. Nee, das Spaß beiseite. Also, sowas ist natürlich nicht witzig. Nein. Darüber macht man keine Witze, Lieber Kinder. muss schon darunter gehen, sonst kommen da keine neuen Gegner raus. Ich will auch, nicht auch. Ich brauche aber Eier. Schädern. Ja, stimmt, das, das ist ein Teil von der Brücke. Alter <lacht> Stack. Was ist Alter yeah. Stack. Ja! Alter Stack getötet! Alter. Hast du hast die bösen Blumen gesehen? Ja. Auf Haben wir davon nicht Albträume bekommen? Ja. Die... Vorsicht. Ah! Das ist ein ninja schalker Mach Warte. Nicht alles kaputt machen. Ah ich sehe das Ding schon. da von mir. Oh egal. Oh okay. Nein. Der Teil ist Der ist jetzt dort, Nein, er wird dein aktiviert. Ich hab meine so noch, das so ist wie so ein, so nee. ein Stück Keks. Doch, da ist rechts auch dort. Ja, du, weil du da hingerufen hast. Ja. Hast du da nicht hingeworfen? Nein. Ich habe so eine Wolke abgeworfen. Aha, Kaktus. Kaktus, ey. Das heißt Kaktus? Ich meine ja auch dich. <lacht> Ach, tosse. <lacht> <lacht> da auch haben ja alles. Ja, ich habe auch. Selbst wenn jetzt haben wir hier ein Checkpoint. ja Würdest du bitte die Münzen einsammeln? Hey, passagier Passagiere. Also bezahlte Fahrt hier. Ja. Teuer Geld no, wir haben die Brücke repariert. Alter, wir haben nein Okay, aber nichts bekommen, ne? Ich weiß nicht. Oh. Oh, ja. Oh. So. Oh, oh. Oh, ja, äh, war? Ich glaube, dieser eine Steiger da oben hatte eine Blume gehabt. Welche Hässe zu viel. Oh, besser. Keine blinden Passagiere an Bord. Sind wir sind noch an Bord. Hey, das bin ich. Los. rote Münzen. Gewinn das Rennen. Ja. Ah ja ich kann mich nicht beklagen halt stopp halt stopp What? What da dann hättest du nicht gesehen ne Nö. auch nicht gut ja war nicht schlecht auch wenn wir nicht alles bekommen haben ja wir weiter ne? ja wir gehen erstmal weiter wir können das ja aufs Kühl machen genau. machen oder, oder in einem separaten Backtracking-Part? Wir, wir überlegen es uns. Wir tun ein bisschen Freestyle. Freestyle! ich wollte schon immer mal Freestyle. Wo ist auch immer mal Freestyle? Nee. Nein, nein. Ich auch nicht. Ich bin ich so ein Typ, den man über Gebäude springen sehen will? Ja, nicht. Hm. Oh, einmal, ich, einmal kostenlos? wie das knacken. Lass knacken. Lass knacken. Hm. Ja, komm, gar nicht okay. Wir haben einen Coupon. Darüber Geil, und drauf. direkt ein ist Geil. Wir bekommen direkt ultra Ultraselten, ne? Da haben die Sterne mit ihren Fliegen. Ja. Da kommt wir Der Dosenkondor. Hm. Geil. ja das ist auch noch ne? ja wir werfen einfach alles rein. in die solltbrüsen möchte man geld für irgendwas auch nee. oh, keine sterne rosa waggon minenwagen postelkatze hey so ein habe wirklich really? Und ein Büffel. Wo hab ich's Ich Weiß nicht. <lacht> oh, Bastelkatze. Nur in Weiß und in Tennisball. <lacht> Nur in Weiß und in Tennisball. Ja. Das musste ich jetzt einfach... Ja. Er musste <lacht> es mir zeigen. Ja, natürlich. Extra aus dem Schrank holen ich die aufgestellt. <lacht> ja. Okay, machen wir das nächste Level. Gemauserte Magneten. Gemauserte Magneten. Das klingt nach einem Boss-Level. Hey, die gehen. Kennen wir doch. Ja, Mini Mauser. Haben wir doch schon in, in dem einen oder anderen Spiel gesehen. Aber wie gesagt, das hört sich an wie ein Boss-Level. Das kämpfen wir gegen Mega Mauser. Yay. Guck das an? Wie das Ja. Ich versuche mal abzuschießen. Nee. What? What Wie? Den Magneten gegessen Warte. Wie? Wie? Okay. Ja, ich habe den Magneten geklaut. Ba. Ah. Ey! Ba, ah, ein Gott. Okay. Was ist das? ist ein Speer, der Spitz. Oh, spitz. Hm. ist doch spitz. Ja. Ja, genau. Ich hätte gerade kurz den Überblick verloren. Wie ein. Mitnehmen. Oh ja, das wäre vielleicht gut. Also ihn Was damit abwerfen. Ne? Ja, Jelly Beans. Oh. Nein, das soll solltet ihr nicht versuchen. Grad, wieso nicht. Alles da. Es gibt von Harry Potter auch, auch so Jellybeans. Da gibt es welche, die sind echt mega scheiße. Hast du das noch nie gesehen? Diese bean Challenge. Ach so ja, wo einige richtig scheiße schmecken. Einige sind lecker, einige sind nicht so lecker. Ey. Aber dann irgendwie weil ich Ja, kann ich. Ich rede ja nicht von solchen jelly Beans rede von normalen. Oh. Joestar, Cookies, mm, das hört sich besser an. Joestar Cookies, Jo, jo ja. Okay. Was da sagen? Mm. Magnet und eine Maus. <lacht> Magnet und eine Maus. Hm. Wieder so ein an dieses kekspiel spiel Cookie. Ja. Das ist ein Haus, ein Spiel. Ne? <lacht> <lacht> Wo habe ich denn herumfliegen, glaube ich? Ja, wir sollten noch reingehen. Hallo, guten Tag, wir sind die Lebensmittelkontrolleure, wir kommen jetzt öfter. Ne? Ja. ja. Ich bin jetzt eine Riesenkatze. Katze? Hm, was ist das hier? Guck hm. hier rein. Ah, ich weiß. Ah. will dich und nicht das Geld. Okay. Oh. Oh. Irgendwann ist mit dem Rohr hier? Kannst du irgendwas hier ran machen? ja, irgendwas ist hier noch. Mit dem Magneten machen. Die brauchen wir doch bestimmt. Hier mir weiter. Ja, wein, wein. Geschenke. Geschenke. Oh. Okay. Ach, da werden da werden die Reden wach. Ja. <lacht> Psch. Psch. Psch. Ah, ich muss gerade laufen. Ein Speer. Ah. Nein, nein, ich will den Magneten mitnehmen. Mann, da okay. bin hey. ich. Das Nein, er damit. damit. Was macht er jetzt, ne? Hä? Ich bin mir sicher, das gibt irgendwas, wenn wir alle erledigt. Nee, nein, schade. Etwa. Du brauchst ein Magnet. Okay. Okay. Du auch. Naja, ähm, auch wahllose Zerstörung bringt es doch immer. Ja. Pff, wenn es das nicht bringt, dann nutzt ihr einfach noch nicht genug davon. Ja. Oh. Noch Apfel. <lacht> Also sind wir hochgekommen. Ja, hey, aber immerhin. Hm. Was die? Äh, warte mal, wird man oben? Na verdammt. Also hin. Jetzt glaube ich da oben links irgendwie anpacken. Ja. <lacht> okay, da okay. Das wollte ich eigentlich so machen. Ich wollte eigentlich da oben hinwerfen, damit du ihn nehmen kannst. Blume! geht es Bambi. Yo, was geht Bambi? Vogel. <laughs> oh. This was easy. That was easy. Oh. It was <laughs> Ja. Das schon was. Also, ich habe Idee. Warten. Ah. ah. <hums> Und... <hums> Ah okay. Ah. <lacht> das wollen wir. <lacht> ich hab da oben was gesehen. Na ja, da war der Freunden. Ne? Musst du mal mal noch schiern. Oh das ist ja geil. Hier schon wieder. Komm doch mal okay. her. Jetzt geht's einfach die Fresse Jetzt geht's aus mal. Hey, die werfen das hinterher, damit danke ich hab den da draußen damit die wieder da oben hängen können ey nein nichts da keine Maus darf überleben hier kommen die ein? Oh, nee hat keinen Sinn die kommen immer wieder sind noch zwei oder drei. So, jetzt sind sie alle tot. Und jetzt sind wir okay, vielleicht kommen, vielleicht kommen sie doch immer wieder. Sie kommen immer wieder. Oh, noch mal ein. Hier ist da noch ein. Der, ja. Ich hab den zerquetscht. Pass auf. Ja. Dieser Schmerz. Ja, ja, habt ihr gesehen, Maus. Oh, 20. Oh, nice. Au! Oh nein! Oha! Felden oh. wir hier noch ein paar Herzen bitte. machen wir jetzt eigentlich nicht mehr wir haben ja jetzt wenn ich mich erinnere dann könnte man könnte man vielleicht das machen geht tatsächlich man kann nämlich äh, mit Hilfe der Eier deren Farbe ändern Und dann muss man die einfach nur wieder einfangen so jetzt brauche ich noch ein paar Eier aus der Box. Ich habe eine Idee, wo, woher wir uns, uns die herzen nehmen können. So. Cool. bitte Folgen Sie mir. Anzeige mal. Habe ich schon gemacht. Oh. bei mir nicht muss ja auch, auch mit B wieder einfangen oh. so, und jetzt werde ich noch eben versuchen ja. eine Maus umzuhauen Strategie oh. <lacht> ja. Ja. Oh, wow sehr Doch wunderbar geklappt, ich weiß gar nicht, was du hast. Also, ich war vorausgekommen, damit sich getroffen ist. Ja, Weil ich mich vom Gegner schmeißen kann, obwohl ich da gar nicht muss. What? Nein, da geht es nicht weiter. Oh, wir müssen da lang. eigentlich gar nichts mehr sagen wenn man ja schon alles. Was? hat doch nicht okay jetzt haben wir glaube ich alles ja ja das war jetzt nicht auf 1 wow. und wenn du jetzt da unten zusammengequetscht gewesen wäre <lacht> ich auf dich rein. Ja, äh, äh. ich ich trage dich mein freund äh, äh. Was gegen die Box? Also ich, ich, ich bringe nach Hause. Ich lasse dich doch nicht einfach so sterben. Ich fühle mich nicht so gut. So, du hast es überlebt. Also. <lacht> Yashi, ich lasse dich doch nicht einfach so sterben. Ein Level, wo alles haben. Ja, das ist ja selten, Aber gut. Kein Boss-Level war das. Nee. Stimmt da. Ja. ja übrigens äh, 26 Minuten, also. Ich brauche den Seelen. Aber waren sie noch noch gleich? Ah ja, Pop-Karton-Kuppe. Los geht's. Ich benötige Folgendes. Antlitzfels. Okay, war jetzt nicht auswendig. Ein scharfes Auge kann ihn während der Zugfahrt erspähen. Ja, okay. Einfach mit einem Ei bewerfen. Also ich glaube mich jetzt nicht erinnern. Egal. Ja, wird vertagt. Ja, wird vertagt. Dann gehen wir schon mal äh, Richtung nächstes Level. Oh. Uf, ich bin so geburt hätte ich doch nur 15 da so zu kriegen. Ja. ja. Ja, fress Nimm das. Ich wollte immer mehr. Guck mal, wie dick das Ding ist. <lacht> ja, ey. Guck mal, wie dick er ist. Mir geht's blendend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg. Und hopp. Ja, fünf Meter. Oh, vielen Dank. Ihr habt den hier. Wie habt ihr den hier gefunden? Den ihr habt den Daniel gefunden. <lacht> ja. Auf der Suche nach Traumjuwelen. Verstehe neulich flog ein camp blauen Bademantel vorbei hat wohl gerade duscht außer hätte er nichts gutes im sinn also immer schon aufpassen das mit dem traum gewinnen sollte man besser nicht hinaus posaunen aber unser erster boss ist wahrscheinlich Jo, ne? das ist sowas so ein boss level gut und dann würde ich mal sagen dann geht zum nächsten paar direkten Bosskampf. ja dann ich mache uns ein bisschen Part. Ja, ich schlafe gleich ein. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis dann und ciao. Bye bye.